Ja, schönen guten Morgen. Es ist äh, wirklich ein wundervoller Morgen. Die Sonne scheint. Ähm, heute soll es noch regnen. Ich hoffe, es wird nur bewölkt und äh, stürmt und regnet nicht zu viel heute. Denn äh, wir wollen natürlich jetzt mit unserem Dreh anfangen. Wir sind ziemlich organisiert dieses Mal. Also sonst natürlich auch immer. Haha. Ähm, aber haben jetzt äh, unsere Team, Teams aufgeteilt, die jeder ihren Bereich übernehmen. Da hinten zum Beispiel, ähm, Moment, da. Da wird geschanzt ähm, und da wird... Nachher das Lager aufgebaut und ich bin der Einzige, der nicht arbeitet. Ich mache hier diesen Vlog, aber das muss ja auch alles dokumentiert werden, damit man am Ende ein bisschen was zu gucken hat. Wir haben jetzt so guter Dinge? Ja, klar. Ein bisschen regnen soll es schon. Es geht ja eh nach zu Hause, dass du da dabei zugucken kannst, wie andere Leute andere rasieren können. Das magst du auch schon. Das ist jetzt kurz so. Ja, wir würden nee, äh, dann vom Lago voll gemacht. Nur wenn es richtig ans Vieren geht, um Leute hier vor allem von ihrer 10 zu verlieren. Okay. Okay. Das habe ich nicht abgesprochen. Also, dass der okay, und jetzt, Ihr verbleibt aber hier in der Stellung. Die Nachbarkompanie hier aufhält. Deswegen wollte ich noch ein bisschen hier ins Geländer. So läuft. Kamera läuft. 56. Oh. Bitte. Was Die Gasse. Ja, die, ja, die, ja, die Verlängerung. Dann bleibt man bei der Gasse. Ich will Platz das jetzt... Ich muss von der Kamera aus sagen, wenn die da lang schauen... Ist okay für mich, also ich finde sie gut ab. Machen. Der Elon kommt und wir sitzen hier mit zu Pfützebögen. Und dann geht ihr drei wieder hoch. <lacht> macht euch total und legt die Karabiner schussbereit an. ich laufe.